Hi, Ich bin Christina, ASICS Frontrunner und ich bin heute mit dem ASICS Running Expert Lab hier in Bremen beim Absolute Run und wir wollen uns heute ein neues Schuhmodell anschauen mit Grisha. Kommt mit. Moin Christina, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist beim Absolut Run Bremen und mit uns über einen ganz speziellen Schuh sprichst Ja, Moin Christian, ich freue mich auch hier zu sein. Wir wollen uns heute ähm, über den stabilsten Schuh im Essex Sortiment unterhalten, und zwar ist das der GT 4003 und da gibt es einiges an ähm, Innovationen, da hat sich einiges dran getan, das wollen wir heute mal besprechen. Also die, der stabilste Schuh, dann heißt, das heißt der Schuh ist dann eben für Läuferinnen und Läufer gedacht, die beim Laufen nach innen knicken. Und äh, hier wahrscheinlich Komfort und äh, Stabilität vereint. Genau, das ist es und äh, verfügt auch über die äh, ganz bewährte und bekannte Asics äh, Gel-Technologie. Und das sorgt halt für ein sehr, sehr weiches und komfortables Tragegefühl. Ja, die kennen wir ja schon ganz gut. Ähm, zusätzlich haben wir hier jetzt ja in der Zwischensohle noch das, äh, die Flightform-Technologie ähm, und im Vorfuß noch die, das Flightform Propel. Das ist ja auch noch so ein bisschen was anderes. Ja, genau. Also die Flightform-Technologie oder der Flightform ist ein ganz, ganz weicher Schaumstoff, der für ein sehr, sehr komfortables Tragegefühl sorgt. Und ähm, das merkt man halt auch beim Laufen, gerade wenn man längere Distanzen läuft. Ja, Das hat wirklich so einen Effekt, als wenn man auf einer Wolke läuft. Und äh, im Vorfuß dann das Flightform-Propel äh, ist äh, noch eine ordentliche Spur dynamischer, bringt einfach mehr, äh, mehr Energie wieder zurück. Und sorgt einfach für ein dynamisches Abrollverhalten. Genau, wenn du jetzt das Stichwort dynamisch äh, nennst, dann kommen wir mal zu der ganz besonderen Innovation, die der GT 4000 hat und zwar hat er die Light Truss. Man sieht das, die fängt jetzt hier an der Ferse an und endet hier am Vorfuß und das sorgt halt für ein ganz, ganz tolles Abrollverhalten, gerade wenn du zum Überpronieren neigst. Das heißt, es gibt ja eine wahnsinnige Stabilität und macht das auch zu einem ganz direkten Laufschuh. Also was sie da natürlich zum, äh, im Vergleich zum Vorgänger dann verändert haben, ist, dass sie die Light Truss äh, nicht mehr aus aus zwei Komponenten äh, bestehen lassen, sondern in, in eine verschmolzen haben. Und äh, dadurch dann äh, natürlich auch an Gewicht gespart wird und auch die Dynamik eine andere ist. Es ist natürlich etwas runder hier vom Gefühl, wie ich finde. Genau, das ist der Punkt. Und gerade wenn du überpronierst und vielleicht ein bisschen nach innen knickst, dann unterstützt das Ganze sehr, sehr gut. Und das führt dich halt zu so einer Art aufrechten Abrollverhalten. Kannst du uns noch was zum Obermaterial sagen? Ja genau, das Mesh. Das ist ein ganz weiches Meshmaterial, material ähm, sehr technisch aufgebaut. Und ähm, das passt sich sehr, sehr ideal an den Fuß an. Das heißt, ähm, wenn du jetzt auch eine enge Schnürungen machst und auch längere Distanzen läufst, ist das sehr, sehr von Vorteil, weil sich das anfühlt wie so eine zweite Haut und es trocknet mhm. auch sehr, sehr schnell, ist also beim, An beim Tragen sehr, sehr angenehm. Also so ist der für mich schon ein Schuh für äh, mittlere bis lange Distanzen und ähm, eben gerade diese Kombination aus äh, Komfort, aber eben auch Dynamik, gerade wenn man, äh, wenn man diese neues, das neue System eben äh, im Fokus hat. Genau, das ist der Punkt und äh, wie der Name GT auch schon sagt, man sagt mal Nomen ist Omen, GT steht ja für Gran Turismo, man kann also eigentlich sagen, das ist so der, ähm, ja, der Sportwagen an den Füßen oder der Sportwagen für die Füße, weil der halt äh, wirklich auch für lange Distanzen sehr, sehr gut geeignet ist. Also kann man hier auch schon noch mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken Auf mit dem Schuh. Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. <lacht> also zusammenfassend finde ich, könnte man wunderbar sagen, dass der Schuh eben äh, Komfort, Dynamik und Stabilität einfach wunderbar vereint und ein perfekter Trainer für die Mitglieder darin bislang Tanzen ist und äh, einen einfach im Alltag wunderbar begleitet. Und weil dieser Schuh so besonders ist, gibt es diesen Schuh auch nur bei ganz besonderen speziellen Laufexperten, wie zum Beispiel den Absolut waren in Bremen. Also kommt gerne vorbei und lasst euch von uns beraten. Wir freuen uns auf euch.